Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute den Kaffeefilter mitgenommen. Mhm, genau. Der steht für die Art und Weise, wie wir zulassen. Wir filtern in der Regel immer alles. Filtern. Das führt tatsächlich dazu, dass wir häufig nicht auf das reagieren, was jemand sagt, sondern auf das, was wir glauben, gehört zu haben. Dein Tipp da? Ganz einfach. Tut mehr hinter Fragen. Fragt viel, viel mehr nach. Und ihr werdet viel, viel weniger Missverständnisse haben. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.